Wir haben heute vor Computern gesessen und äh, Sachen programmiert, aber vielmehr haben wir uns jetzt gerade überlegt, äh, was genau wir tun wollen. Und <lacht> eine äh, Sache davon ist, dass wir uns überlegt haben, äh, wie denn so ein User-Interface für ähm, eine Anwendung, für ein, ähm, ich weiß nicht, was auf dem QR-Code drauf ist, für eine Bike-Sharing-Antwort, äh, Anwendung aussehen könnte. Die wichtigste Komponente ist natürlich zu zeigen, wo die Räder stehen. Da haben wir auch schon ähm, ja sowieso was fertig da gehabt. Es geht äh, darum, jetzt äh, zu überlegen, wie wir diese Karte, die wir schon in unserer Prototyp-Anwendung drin hatten, als Bibliothek auslagern, weil dann kann man die verwenden zum einen als ähm, Karte, um nur Räder anzuzeigen, aber gleichzeitig auch in der ähm, Anwendung, die wir jetzt gerade bauen, um dann in der man auch die Räder ausleihen kann. Und dazu müssen wir das, was wir bis jetzt haben, ähm, in eine äh, in eine Bibliothek auslagern. Mhm. Genau, es ist spannend, ähm, die Karte mit den angezeigten Rädern in eine Bibliothek auszulagern, weil ähm, was diese Karte ähm, oder die Daten, wo die Karte, der Punkt, wo die Karte, ihre Daten herbekommt, also die Fahrräder und Stationen, die sie anzeigt, ist ein standardisiertes Format, das ist GBFS und ähm, das spielen wir aus und ähm, das kann halt spannend sein zum einen, genau für diese Anwendung zum Ausleihen, aber auch zum Beispiel für andere Systeme, die GBFS einsetzen, andere Bike-Sharing-Systeme, man könnte mehrere Systeme kombinieren und anzeigen und ähm, viele Anwendungen, die zum Beispiel GBFS konsumieren könnten, ähm, sind äh, ja, ich äh, muss diesen Satz nochmal von vorne anfangen. Also was uns aufgefallen ist, ist, dass alle Rollersharing- und Bike-Sharing-Apps in etwa gleich aussehen. Ähm, bis Also selbst die Apps, die ähm, es schon sehr lange gibt, mittlerweile ähm, ähnlich aussehen als die, die vor kurzem auf den Markt gekommen sind. Es ist... Immer eine Karte und ein großer Button, um äh, das Rad auszuleihen, um QR-Code zu scannen. Da gibt es nicht viel Unterschied. Also, es passiert ja tatsächlich auch, dass Fahrräder ähm, einfach, weil sie viel benutzt werden, äh, Schäden haben. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass wir davon erfahren, dementsprechend geht es zum einen darum, dass jemand, der das Fahrrad ausleihen will, einen Schaden melden kann, zum Beispiel sagen kann, hier, ähm, ich stehe jetzt vor dem Fahrrad, das wollte ich eigentlich gerade ausleihen, aber ähm, da ist die Kette runter oder der Reifen geplatzt, ähm, das einfach melden kann, gleichzeitig aber auch jemand, der nur die App hat, aber ein Fahrrad sieht, was ähm, sehr kaputt aussieht, ähm, ja, diesen Schaden melden kann, auch wenn er das jetzt nicht benutzen will. Die Überlegung ist, dass die dass wir nicht unbedingt ein neues System bauen wollen oder in ähm, das Bikesharing Backend mit integrieren wollen. Ähm, ein Ticketsystem, weil es gibt einfach schon bestehende Ticketsysteme, die muss man jetzt nicht noch mal nachbauen, sondern dass man äh, diverse Open Source Ticketsysteme, die hoffentlich APIs haben, ähm, einfach über unser System anbinden kann und dementsprechend auch Adapter für andere äh, Ticketsysteme bauen kann. Dann war das die erste Alpha-Version von Rein gehört. Schlechtes Video, schlechter Sound, aber Hauptsache der Inhalt zählt. Tatsächlich, vor mit einer Chain, das ist ähm, eine sogenannte Metal Chain, ähm, die verbindet ähm, vorne das Zahnrad, wo die Pedale angeschlossen sind, mit dem Zahnrad, wo das Hinterrad angeschlossen ist. Wenn man, ähm, das, ist, das ist quasi so eine Verbindung, und wenn man in die Pedale tritt, führt das dazu, dass ähm, sich nicht nur das Zahnrad mit dem Pedale ähm, bewegt, weil direkt über diese Metal Chain, das ja mit dem hinteren Zahnrad und sich damit einfach ähm, auf das Hinterrad bewegt, was dazu führt, dass wenn das Fahrrad steht, sich das Fahrrad nach vorn bewegt. Jedenfalls wenn man nach vorne sich tritt. Wisst ihr, wie man das nennt, wenn verschiedene Bike-Challenge Teilnehmer zum selben Zeitpunkt an verschiedenen Orten umfallen. In China Mir fällt nicht mehr mein dummer Spruch dazu ein.